Ja hallo meine Lieben, Geo zu so sehr schön, dass du hier wieder mit dabei bist zu diesem neuen Video. Ja, die Frage, die sich die letzten Wochen immer wieder gestellt hat, gerade für mich, kann der Gio, der kann der Corona nicht der, kann der Coronavirus an Gio Leben tv vorbeiziehen oder kann das nicht offensichtlich kann das nicht sonst würde ich jetzt gerade mal nicht darüber reden es gibt immer wieder menschen die natürlich auf mich zukommen und sagen Hier magst du nicht auch mal was darüber machen wie ist deine meinung dazu wie schätzt du das ganze ein, ich grübel und grübel denkt mir dann sehr oft na ich lass das ganze lieber weil es gibt so viele menschen die hier meinungen dazu haben die hier öffentlich dann kolportiert werden jeder hat ein bisschen was anderes und da wird so ganz ganz viel dramatisiert ganz viel aufgebauscht jetzt hat sich das für mich aber gut gesetzt und ich habe halt einfach die eindrücke um mich aufgenommen in meiner nächsten umgebung natürlich war so auf youtube los ist was generell in den Medien darüber so los ist und das werde ich heute hier im Video ein bisschen kundgeben, aber du weißt es eh, das mache ich dann meistens nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Ja, meine lieben da bin ich wieder es geht ja eh immer ganz schnell ja das letzte was ich so über den virus gehört habe ist ein kurzer ausschnitt von joe conrad ähm, das video war eigentlich ziemlich lang aber man muss sagen nach einer halben stunde äh, da hat mir dann eher gereicht ich habe mir auch einen indischen guru hineingezogen Der aus meiner meinung meiner meinung nach eine sehr erfrischende sicht ist sehr äh, aber eine keine positiv alles ist super sondern der das eigentlich relativ ähm, menschlich sieht das ganze wie man damit umgehen kann ich habe mir was über heiko schranger geschaut auch natürlich über die mainstream medien vor allem auch dann von der bild zeitung habe ich was gesehen dieses und jenes und ja habe das ganze halt jetzt einfach mal zusammengefasst und generell sowieso wie ich aus meiner sicht damit umbekommen, wie ich damit einfach auch umgehe. Der Joe Conrad hat Unterlagen, Geheimunterlagen zugesteckt bekommen. Der Heiko Schrank hat auch Unterlagen, die die man einsehen kann. Also alles ist da irgendwie immer wieder, es wird was zugesteckt. Da gibt es jemanden, der was preis preisgibt. Beim Heiko Schrank ist es so ist es ein Schriftstück von der Bundesregierung, ein quasi ein Masterplan aus dem Jahr 2012, in dem schon vom Virus die Rede ist. Ersten Ausbrüchen, wirtschaftlichen Veränderungen, Eingriffen in die Grundrechte etc. und so weiter und so fort. John, John Conrad schlägt, äh, schlägt in eine noch wesentlich beängstigere, Henry Kerbe, sage ich jetzt mal. Joe Conrad hat anscheinend ein Schreiben eines hochrangigen chinesischen Offiziers zugestellt bekommen, welches aber auch von irgendjemand anderem sein könnte. Das muss man halt auch mal in Frage stellen, weiß man halt einfach nicht. Und in dem Schreiben geht es so mal darum, so roundabout, dass die USA und China sowieso schon seit langer Zeit zusammen Packeln, wie man das in österreich sagt und dass dieser virus grundsätzlich zur dezimierung der bevölkerung entwickelt wurde und laut diesem schreiben gibt es auch auf der ganzen welt seit vielen jahrzehnten schon keine atomwaffen das haben sich die supermächte untereinander ausgemacht aber sie möchten halt dass das volk eben weiß glaubt dass es diese gibt und halt in angst gehalten wird, so in die Richtung. Ja, das sind so, ist so diese, diese, diese Schreiben da so in die Richtung. Aber der Coronavirus ist anscheinend dazu da, um eben die Menschen hier zu dezimieren. Aber vielmehr möchte ich da auch jetzt gar nicht mehr dazu sagen, weil es natürlich auch eines macht, auch wenn hier die Wahrheit vielleicht verbreitet oder zumindest das Teilwahrheiten, was auch immer keiner weiß oder schreiben, wirklich herkommt. Ja und ich sage ich sage bewusst teile von wahrheiten wenn es schon sein könnten weil es auch hier so ist wie bei dem spiel stille post das werden wahrscheinlich die meisten kennen stille post in dem spiel merkt man immer wieder wie sich wirklich eben anfangsaussagen von mal zu mal einfach schwer verändern und zum schluss kommt dann meistens etwas komplett anderes raus als was am anfang eigentlich gesagt wurde Und diese das ist natürlich in unserer Zeit in der Phase der Medien, die natürlich sehr schnell was verbreiten. Jeder sagt wieder was dazu, jeder lässt was weg. Es ist aus meiner Sicht dann meistens so ein bisschen eben wie dieses stille Bosch-Spiel und da wird dann so wahnsinnig viel verbreitet, was am Anfang überhaupt gar nicht am Blatt gestanden ist. Ja, es werden dann einfach wirklich so albtraummäßige Szenarien verbreitet, wie sie einfach auch von diesen sogenannten Schreiben bei Joe Conrad geschildert werden. Und in dem Falle kann ich da echt nur sagen, ob wahr oder fake, ist für mich gar nicht mehr so relevant, da es vor allem darauf ankommt. Ich kann es sowieso nicht beeinflussen, stimmt es, stimmt es nicht, ja? aber es kommt vor allem darauf an. An, wie wir die dinge im leben sehen und einfach selbst für uns bewerten ja das ganze weltgeschehen ist zudem sowieso wesentlich komplexer als es in ein paar solchen schreiben und ein paar von ein paar menschen erfasst werden kann und in dem falle sehe ich so und das ist auch ein natürlicher schutzmechanismus des menschen wenn ich zum beispiel alles elend oder viel mehr elend dieser welt einfach auf einmal erfassen würde dann hätte man einfach keine keine Lebenslust mehr und wenn ich hier an diesen einen Brief glauben würde und die Dramatik und Angst eben die auch der Joe einfach hier auch die auch wahrnehmbar spürbar ist bei wenn ich das alles aufnehmen würde was sicher viele Menschen machen dann würde das meine Lebensqualität massiv Beeinträchtigung. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier äh, einfach vor allem wegschaue. Ja? es ist nicht das, dass man vor allem wegschaut, sondern dass man einfach wirklich auch hier ähm, intelligenterweise einfach aussortiert, vor allem wenn ich gar nicht weiß, ob das alles stimmt. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen das sich mit ähm, mit Informationen eben Vollstoffen deren Wahrheitsgehalt wahrscheinlich, unglaublich niedrig ist und trotzdem eben sich dann ihre schlüsse ziehen und dann natürlich emotional darauf reagieren ja und schlussendlich geht es immer um angst die egal ob aus guter oder eben aus sogenannter böser absicht verbreitet wird und das ist schlussendlich meiner meinung nach äh, sind all diese auswirkungen die, die wir jetzt einfach sehen fängt an mit jährlich immer dramatischer werdenden warnungen vor einem neuen virus die unglaublich schnell und immer schneller und massiver verbreitet werden einfach und die, Mas die maßnahmen werden dann wie man jetzt einfach auch beobachten kann immer krasser ja? jetzt geht es schon um hamsterkäufe kasanierungen also es werden äh, ortschaften gesperrt oder man muss Angst haben, äh, Ausgangssperren, vor denen muss man schon Angst haben. All diese Maßnahmen rufen natürlich viele investigative, ähm, sogenannte Journalisten einfach und Medien auf den Plan. Viele Theorien werden verbreitet, manche wohl wahr, manche wohl eher nicht. Es gibt geheime Dokumente oder geheime Schriften, die einen zugesteckt werden. Äh, und ja wiederum wird nur eines gemacht dabei ein großer schwall von angst von unruhe äh, und nochmals angst wird mit diesen dingen einfach verbreitet ich wie gesagt ich, ich will es nicht in frage stellen ob das weiß oder nicht das kann ich einfach auch nicht ja und aber es wird mit allen diesen meldungen wird die angst geschürt und der husten natürlich so dass dann auch jene bald davon angesteckt werden, welche das Ganze äh, wirklich bisher oder wirklich sehr, sehr lange mit sehr vernünftigem Hausverstand einfach auch betrachtet haben. Äh, und da wird die Angst vor einem Virus, dessen Mortalitätsrate eigentlich mit 2 Prozent, ja, weit unter der Influenza liegt. Der Virus, der von Virus, äh, von Virolo Virologen, ja, von namhaften Virologen heißt er immer als ganz normal, ähnlich bei einem Grippeverlauf bezeichnet wird, der sich also halt wie viele andere neuen Viren vom Tier durch Mutation auf den Menschen übertragen hat und deshalb auch äh, anfänglich mal nicht Bekämpft werden kann oder so gut und so gut behandelt werden kann, weil sich einfach unser Immunsystem einfach drauf einstellen muss. Das ist schon klar. Ein neu mutierter Virus, auf den muss sich natürlich das Immunsystem einstellen, hat es am Anfang natürlich noch nicht die Möglichkeit. Und dann ist es natürlich ein bisschen dramatischer und es wird halt dann wahnsinnig äh, überzogen dargestellt. Ja, auch diese Menschen laufen dann einfach bald mit gesichtsmasken herum und waschen sich 20 mal am tag ihre hände natürlich ist es gut sich die hände zu waschen vielleicht im augenblick wirklich öfter mal aber da entwickelt man ja wirklich neurosen das ist unglaublich desinfektionsmittel sind ausverkauft und so weiter und so fort ja was schaut einfach dabei raus hier kann man nur sagen angst angst und nochmal Angst. Also Angst ist einfach ansteckend, genauso wie ein Virus. Und das ist meiner Meinung nach der wesentlich größere, gefährlichere Virus, nämlich Angst. Ja, ein weiterer Umgang bzw. Erklärung eines Gurus mit dem Namen Ishi Satguru habe ich am Anfang schon erwähnt. Hat mir grundsätzlich, das muss ich wieder husten, hat mir grundsätzlich sehr gut gefallen und zwar in aller Kürze weil der die angst einfach rausnimmt, der sieht das ganze als einen virus der wie alle anderen eben bekämpft werden muss und der deshalb entsteht weil menschen die mit tieren zusammenleben hier einfach dafür sorgen dass sich ein neuer virus auf den menschen übertragen kann äh, doch schauen wir uns einfach mal auch an wie eben ein neuer virus überhaupt es schaffen kann in den menschlichen körper zu gelangen ja Grundsätzlich muss man einfach mal wissen, der Coronavirus wurde 1960 schon entdeckt, also das ist nichts Neues. Und er ist ja nicht nur ein Virus, ja, sondern ein Virusstamm, ein ganzer Virusstamm. Und wie eben auch schon damals der SARS-Virus, der sich ebenfalls um 2002-2003 ebenfalls eben aus China kommend entwickelt hat und der eben durch eine Fledermausart und sich dann über diese Schleichkatze eben übertragen wurde und von da aus dann über den Menschen natürlich in die in die Welt sich ausbreitet. Ja, und da ja nun gerade auffallend viele pandemien gerade in asien und vor allem auch in china ihren anfang haben liegt die vermutung schon auch nahe dass eben gerade hier die viren von den haustieren vor allem auch geflügel auf den menschen überspringen und dann mutieren ja asien ist halt einfach auch so eine gegend wo halt viele viele menschen leben viele von der Landwirtschaft, die haben ganz viele Tiere um sich herum und die essen halt dann auch die komischsten Tiere, die es bei uns nicht am Speiseplan gibt. Und ja, da liegt natürlich auch die Vermutung nahe, dass eben gerade hier die Viren von den Haustieren eben vor allem, wie schon gesagt, von Geflügel und anderen Tier auf den Menschen überspringen, ja, und dann mutieren, die mutieren, die müssen mutieren, was einfach äh, bei einem Virus einfach mal leicht passieren kann und dann eben in die menschliche Zelle hineinkommen können. Als nächsten Schritt muss dann der Virus die Fähigkeit eben auch wieder erlangen, sich mit Hilfe seiner Wirtszelle eben zu vermehren, weil ein Virus kann natürlich alleine nicht leben, ist ja auch kein Lebewesen, der braucht einen Wirt dazu, der Virus, damit er sich weiter vermehren kann. Ja, im Falle Corona ist es nun so, dass der Virus nicht auf die DNA, sondern auf die RNA zugreift, was wesentlich Einfacher für den virus ist aber eben genauso ungut in der menschlichen zelle ist der virus jetzt mal angekommen und fähig sich zu vermehren von nun an ist es halt man relativ einfach sich dann eben auf den menschen zu übertragen und da gibt es dann halt fälle die halt mal schnell einschlagen weil natürlich dann menschen mit dem virus noch nicht wirklich super gut Umgehen können, aber wie gesagt, die Mortalität, die, die Sterberate von den Betroffenen ist halt 2% und geringer als wie bei der normalen Influenza. Ja, wie sollten wir also mit der ganzen Virenangelegenheit nun umgehen? Ja, ein offenbar führender deutscher virologe meinte bei einem bildinterview habe ich mir auch angeschaut ja warum nicht dass das ganze grundsätzlich nicht so wild sei wie es ein anderer virologe am tage zuvor dargestellt hat er meinte der hat wohl etwas übertrieben dieser Virologe, also der das in der Bild noch einiges revidiert hat, er wies einfach darauf hin, dass eben die Todesrate grundsätzlich bei ca. 2 Prozent ist, 2,2 Prozent. Also von 100 Infizierten sterben zwei, und davon sind wirklich an die 85 Prozent in einem höheren Alter, so um die 70er und plus herum und haben eben auch schon eine herz oder eben lungenerkrankung ja also die meisten die es wirklich erreicht ja es ist es ist halt normal es ist halt leider natürlich so sind halt dann die älteren und die schwachen natürlich natürlich können es auch kinder sein vor allem immer wieder kranke leute die einfach schon angeschlagen sind wo das immunsystem sowieso schon äh, einfach zu kämpfen hat ja ähm die meisten krankheitsverläufe sagt er, dann weiter sind eher wie bei einer normalen grippe also man muss nicht in panik verfallen es muss kein mensch sofort in die notaufnahme also die sind und verlaufen wie bei einer normalen grippe und das ganze wird sich dann im normalen fall zu hause wie bei einer grippe einfach auch auskurieren ja auf eine frage wie es bei immunvorerkrankungen aussieht meint er dass man hier natürlich auch vorsichtig sein muss und sollte sich dann mal eine lungenentzündung ausbreiten entwickeln sollte man hier die lungenentzündung genauso behandeln wie jede andere lungenentzündung auch und hier muss man dann natürlich ins krankenhaus das ist schon klar und die müssen dann damit natürlich auch umgehen aber das sagte ganz klar da ist schlussendlich auch nicht viel anders als eben wenn man eine lungenentzündung einfach auch hat und für jemand der autoimmunerkrankungen eine autominerkrankung hat ist es sowieso klar dass da die ganze sache wesentlich sensibler ist ich möchte hier überhaupt nichts hinunterreden ich möchte hier einfach nur die dinge wiedergeben wie sie halt dann einfach schlussendlich auch sind und wie es auch für mich ganz klar und sehr logisch ist in die angst treiben lassen und sich selbst in die angst treiben und sich impfen lassen und, und was auch immer was alles tun und ähm, ja den Vorteil denn ich habe dass ich nicht von der angst aufgefressen werde ja hier habe ich einfach auch ein ziemliches vertrauen in mein cbd und auch ins cdl also mms cannabidiol und chlordioxid wie gesagt habe ich auch vor einer woche noch eine eine, eine cdl gemacht mehr oder weniger für eine woche lang werde das in den nächsten tagen wieder tun aber hat eigentlich mit dem virus nichts zu tun es hat jetzt einfach auch zusammengepasst aber in diese dinge habe ich vertrauen cdl cbd das nehme ich halt dann einfach auch bei zeiten und ich weiß einfach wenn das nicht hilft was soll dann noch helfen ja und auch dieser virus wird sich verabschieden wie jeder andere das ist meine meinung so wie es aussieht zum beispiel äh, die TBC ist also also die Lungentuberkulose wieder wesentlich vermehrt in Ammarsch und da schert sich auch keiner darum, da redet auch keiner darüber. Warum auch immer. Ja, das was mich schon beunruhigt, ist, dass das Tam Tam, das Drumherum, die Hamsterkäufe, das Ortschaften gesperrt werden, vor allem die Angst, die hier entsteht, die plötzlich wesentlich größer ist, das Ganze, was man plötzlich macht, wesentlich größer als in den Jahren zuvor. Das ist es eigentlich, vor dem ich mich ein bisschen grusel, weil wir uns, mehr Menschen, uns selber so unglaublich in diese Dinge hineinmanipulieren, obwohl es eigentlich absolut klar ist, was dieser Virus ist oder wie gefährlich er ist. Die Menschen lassen sich in die Angst reintreiben und treiben sich selber hinein. Und das besorgt mich. Angst ist einfach kein guter Lehrmeister und schon gar kein guter Wegweiser, wie uns auch die Vergangenheit immer wieder zeigt und das Eigene leben ja angst sorgt dafür dass wir uns noch mehr abgrenzen noch mehr an vorsichtsmaßnahmen etablieren noch mehr das eigene denken an die da oben abgeben wir lassen uns noch viel leichter regieren kontrollieren das ist einfach das ergebnis ich es mal so menschen die sich an und für sich mal ihrer eigenen angst die sie einfach schon ein Leben lang herumschleppen, der sie sich mal hingeben sollten, der sie sich mal stellen sollten, diesejenigen sind es dann, die oben die Gesetze, die Kontrollmechanismen Mechanismen erfassen, weil sie eben ihre eigene Angst auf das Volk übertragen. Ja, es ist halt nur zum Schutze, heißt er natürlich, und diejenigen, die sich in der Angst gerne kontrollieren lassen, von der Angst gerne kontrollieren lassen, sollten an und für sich mal an die Selbstverantwortung gehen, an ihre eigene Selbstverantwortung gehen und lernen, dass sie selbst für sich verantwortlich sind und niemanden brauchen, dem sie Verantwortung einfach über müssen ja doch das ist halt einfach mal viel bequemer das ist eigentlich meine größte sorge dass die meisten menschen einfach nicht die selbstverantwortung für sich übernehmen und immer wieder die anderen beauftragen. die erstellen dann halt kontrollmechanismen die machen das immer natürlich nur zum wohle der menschen weil viele einfach auch da sind die das Einfordern, weil sie eben ihre eigene Selbstverantwortung nicht wahrnehmen. Ja, deswegen können die da oben auch über äh, die da unten, also die da oben, die da unten Gesetze und Kontrollen erlassen. Ja, ja, meine Lieben, das Ganze ist hausgemacht, wie gesagt, aus meiner Sicht. Ähm, bleibt mir gesund, werdet gesund. Ihr wisst eh, was wichtig ist, die Selbstverantwortung und dann einfach schauen. Was kannst du dafür tun? Und du hast viele, viele Dinge an der Hand. Wie gesagt, jeder soll es für sich selbst entscheiden. Das ist meine Meinung, so gehe ich damit um. Und jeder muss in seine eigene Selbstverantwortung kommen. Das wäre so das Wahnsinnig Wichtige dabei. In dem Sinne, ich habe euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles, alles, Liebe von hier aus. Euer Geo. Baba, ciao, tschüss und Servus.